Oh Mann, wie soll ich das denn alles schaffen? Was ist denn? Ich habe einfach keine Lust mehr. Immer nur lernen, lernen, lernen. Dieser Zeitdruck macht mich auch einfach verrückt. Eine Zeitmaschine wäre doch geil, oder? Jo, dann könnte ich in die Vergangenheit reisen, um mehr Zeit zu haben.